Einen schönen guten Morgen Again. aus den Dolomiten. Diesmal geht es bei uns Richtung Platzwiesen, Ja, und da gehen wir dann auf den Rostkopf rauf, beziehungsweise fahren wir dann ein Stück. Äh, Frühstück haben wir auch ganz gut. Das Frühstück war so gut, dass wir sogar die Schuhe vergessen haben. Die werden ja, keiner stellen. Nein, flippen, nein so Flipflops, Die haben wir eben schon, einen schon gehabt. Die holen wir dann wieder an. Entweder nackst oder später. Na, Nein, die holen ja. wir schon noch an. Ähm, ja, echt crazy. Super cooles Wetter heute wieder. Und da hinten geht es auch Richtung Prags und rechts zum Praxer Wilze. Da sind aber ein paar Leute, haben gesagt, oder? Vielleicht. Ja. Ich glaube schon, oder? Wissen ja, wir nicht. Boah. Fahren wir halt nicht hin. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wichtig in die Dolomiten ist auch die Planung, nicht nur die Tourenplanung, sondern auch die Tagesplanung. Also, ihr seht es, ist wirklich krasser Verkehr. Gell? Zack, zack, zack, Auto und Auto und Auto, es geht wachs zu. Typisch da herinnen. Das heißt, man muss die Bergwäsche gezielt aussuchen und es funktioniert aber dann immer wieder, dass man Bergfilm mal man ist. Wir waren gestern mitten in die drei Zinnen eigentlich drinnen, oder sagen wir mal zwischen drei Zinnen und sechsten Rotwind. Hüllele Joch da eigentlich schon eher Hotspot. Wir haben aber auf der Route, also wo wir dann auf und angefahren sind am Gipfel, vier Leute getroffen und im Trail niemanden. Das ist schon krass. krass ja. Also man, man, man ist kurz auf der Tangente natürlich, wo alle sind. Ja. Da ist man kurz, aber wenn man es richtig plant, hat man da total sehr Ruhe. Und das ist wichtig, weil das ist eigentlich Dolomit nur gesagt, weil es nervt an das Portal. Ja, ja jetzt packen wir es aber an. Um. Jetzt haben wir schon voll guten Blick auf den Berg. Wunderschön da. Wow, jetzt haben wir einen Blick auf die hohe Geisel. Wunder, wunderschön, das ist der Berg, und was ist da vorne? 60. Wow, ist leider nicht mit dem Bike machbar, gell? Ja. Nein. Alright, jetzt sind wir am Parkplatz oder besser gesagt an der Mautstelle, wo es plötzlich Wiesen geht. Ein bisschen eine Frequenz herrscht schon, aber es ist noch tragbar, mich wundert das echt eigentlich. Ja. Es ist Samstag und es ist nicht die Welt los. Also man sieht es halt auch, hier. ein bisschen was steht zu. Auf Ach, jeden Fall, bei uns geht es da raus, Richtung Großalm Hütte, das ist da hinten drinnen und von da kommen wir auch mehr auf diesen Rostkopf. Da gehen jetzt links bei Wies Ist auch ganz cool. Und dann auf dem dürren Da ist da wo die Sonne nicht scheint. Ja genau, da ist er. Ähm, Sotterberg haben wir damals sogar mit den Festbikes gemacht. Ja. War eine coole Sache. Sehr geil, ja. Darf ich auch wieder machen. Mehr so ein Herbstschild. Muss man dazu sagen. Wenn unten noch echt wenig los ist, dann läuft. Das heute, ich glaube, das bleibt ja, dann reden wir weiter, oder? Spannend, ja. Wow, das ist jetzt so steil. So steil. Extrem. Ja, ein bisschen was steil haben wir schon geschafft. Ein bisschen was flach ist Genau. Ciao, gesehn ich mal die so bitte. Wie geil das da schon ausschaut. Es ist einfach immer wieder krass. Und auch jeder der Kurve kommt immer wieder was neues. So wunderschön. Jetzt sind wir schon gut weit herum. Wunderschöne Aussicht. Wahnsinn! Ja, hoffentlich gleich bei der Hitne. Das sagen mir schon gefühlt seit einer Stunde. Ah, oh, da vorne ist echt. Wow, schön. Jetzt sind wir da bei der Rossalm. Wunderschön liegt die da drin. Wahnsinn, atemberaubend. Da wollen wir uns jetzt keine Stärkung hin und dann geht's weiter. Ich schaue gerade auf die Kost. Ja. Wo sie ist, wir stellen es dabei Also, Okay, passt. Ja, das ja, muss ich dann auch nicht wissen. Aber... Passt. Der Goggle ist auch schon munter. Morgen. Mhm. Wärmst du, Ravansti? Das geht es jetzt schiebend weiter. Da ist der Gipfel relativ sanft. Jedoch, wenn wir werden oben einen Schwenk machen, wenn man durchschaut, sehe ich Hofe zum Beispiel auch relativ rau. Wow, seht ihr das? Was sich gerade von uns abgespült Wow, Wahnsinn! Ja. Kann, ich finde keine Worte mehr, ich werde wahrscheinlich immer das gleiche sagen. Wahnsinn, atemberaubend, unbeschreiblich, keine Worte, aber es gibt nur das in einem. Das bizarre ist, <lacht> ist ja, gerade im Bustertal, Hochbustertal, man taucht für die Dolomiten, wenn man will, zum alten Hauptkamm, in einem Tag hin und her. Also man kann auch im Norden und dann eigentlich Dolomiten wieder von. Und das ist einfach Wahnsinn. Also und gerade jetzt ist es Wochenende und wenn man die Turm wie ich gesagt, halbwegs legt, braucht man komplette komplett zur Ruhe und auch kein Konfliktpotenzial mit Wanderern und eher an tote Zeiten den Rest macht, ist perfekt Bei uns geht es jetzt einmal ein Stück weit weiter Schau, du so richtig alles rutscht? Und von ganz da hinten sind wir gekommen. aber habe jetzt erst überhaupt nicht mal, dass es eine Weite ist. Jetzt 60 Höhenmeter sind es kaum mehr, aber relativ viele Kilometer. Unseren Gipfel sieht man immer noch nicht, der ist nämlich dahinter. So, jetzt sind wir am Joch. Ich bin gespannt, was uns erwartet, ich habe es noch nicht gesehen. Oh, wow! Satt, oder? Wow! Ja, extrem satt. Wie sind die Gipfel? Wow. Mega. Das Weg der ruhig auf den Tag und spektakulär aus. Hm? Spektakulär Ja. Yeah, bergheil. Oh. Ja, geil. Ja, geil. Wow. wow. Banerschwenk machen wir gleich. So lässt sich ja ausnehmen bei der Aussicht. Rot, nicht verrast. Genau. Ist was. Mehr braucht man nicht. Mhm, Apfel Apfel nachspeisen. Ein bisschen was süßes noch. Alright, kleiner Bahnerschwenk, da ist die Wicke bei Nuhäusl. Genau. Da ist Blick Richtung Olang, Brunei hinten schon mit Zillertäup und weiter hinten auch die Stube. Ja. Da geht Flerch, das ganze Gebiet, wirklich ein Wahnsinn. Da geht dann Sand in was drin, Arntal und das ganze, ganze Grenzgebiet zu Osttirol, also Österreich-Italien. Hinten sieht man ganz klar ein Venediger und dann Großglocken, ein Wahnsinn. Da wird es schon ein bisschen interessanter und rauer. Dann Hochebenkofe durch, Dürrenstein, hinten die drei Zinnen. Wirklich ein wahnsinniges Rundumblick mit der Hohen Geißel, da der markante Feuchturz und da dann der Blick ins Sehnes-Fahnes-Gebiet und Seekofel da Wirklich viel Berg da schon gemacht, echt cool, man findet aber immer wieder was noch cooler und fängt jetzt auf den Drehlöchern. Gell? Jetzt lassen wir es Die Tour war echt cool. Wir liegen jetzt im Auto und genau es ich. herrscht, es prasselt voll der Regen. Wir wollen noch was essen, deswegen haben wir jetzt gesputet. Ähm, ja. ja, genau. Unterm so Strich ha haben wir eine tolle Geschichte gewesen. Und uns gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, okay. Genau. Ähm, genau. Siehst du in die Kommentare, was du dazu schreibst, freue mich auch voll. Und ja, ja bis zum nächsten Mal. Dann ne? bis zum nächsten Mal. In <lacht> ja. diesem Sinne, gute Nacht. Schau. Ciao.